So. Willkommen zurück. Ja. Mal ein jetzt musst müssen. du dein Bein das, wieder anders machen. Das können wir Nein. Doch, das war doch jetzt eben so. <lacht> <mir lacht> Bleibt jetzt trotzdem so. Also. <lacht> ja. Ähm. Ja. Also. Ja, wir waren beim Thema eingetragene Lebenspartnerschaft. Das ist blöd. Du hast recht, ich kann ich gucken. So. Ja. In Rück nicht zu weit weg. Nein, bin ja hier. Ähm, <lacht> so, also genau. Lebenspartnerschaften ist eher nicht so der Renner, weil es ja nur auf dem Papier dann dasteht und sonst keine Vorteile bietet. Wenig, sagen wir mal. Wenig. Und. Mag sein, dass sich das mit der Homo-Ehe jetzt ändert. Ja. Wenn also wirklich, dann ich bin ja überzeugt davon, dass auch die, die, die ganzen Begriffe sich verändern werden. Also über Homo-Ehe wird in ein paar Jahren keiner mehr sprechen. Nee, dann wird es einfach nur eine Ehe ist sein, Ehe, oder? Genau. Und diese aktuelle Diskussion, äh, auch die Union wird noch dahinter steigen, dass man einfach ähm, Familien da fördern muss, wo Kinder sind. Ja, das haben die ja gestern gesagt. Und dann meinte ja. irgendwie, Volker Beck hat dann gesagt, dass es aber nicht nur die Kinder sein sollten, sondern halt einfach dann ja, ja, Paare. Gut. Und das ja. ist natürlich irgendwie auch ein bisschen gerechter. Und wenn man dann jetzt irgendwie nur die Kinderfamilien äh, fördern würde, dann würden ja die ganzen Eheleute dann auch keine Steuervorteile mehr haben. Und dann das so. wäre dann auch wieder ein um, um, äh, um, ja, Umwurf oder was macht man da? Umwälzung ja. von den ganzen Sachen da. Ja. Äh, und das ist ja auch bescheuert. Und wenn, dann sollten halt alle irgendwie da gefördert werden und dann würde es bestimmt auch nicht mehr so viel singles geben Ah, <lacht> eine, eine, eine spannende these ja. das könnte durchaus sein ähm, es wäre ja schon mal ganz schön wenn die politik in halt die amtierende bundesregierung einfach mal von sich aus handeln würde und nicht immer nur darauf warten warten täte bis ein, ein Gericht wieder irgendwas entscheidet. Na. so Denn dafür sind die ja eigentlich gewählt. Und äh, wenn man die fragt, äh, Politiker fragt, dann sagen sie immer, ja, dass sie eben halt äh, doch äh, das, das machen, was sie gestalten wollen. Ja, dann sollen sie mal. So, okay, gut. Ähm, wie war, war, war nochmal unsere Frage jetzt? Ähm, das ist jetzt, denke ich, eigentlich abgehakt mit Lebenspartnerschaft. So, so, ja. ne? Genau. Und jetzt kommen wir zum geheim schwul sein ja da sind wir ja auch wieder beim thema möglich beziehung weil es da ja ganz viele verheiratete He familienväter gibt oder überhaupt sag mal hetero männer gibt auch ohne familie also ohne kinder die äh, den drang verspüren doch mal einen mann schlafen zu wollen und das dann natürlich in der regel heimlich machen ja und um das hinzukriegen, ja, wo gehen sie hin? Sie können natürlich auch in die Sauna gehen, sie können sich auf irgendwelchen Parkplätzen treffen, ähm, wo dann also Daddy mal kurz anhält auf dem Weg nach Hause von der Arbeit. Äh, ähm, Oder am Internet ein Date auch, machen. Das geht natürlich genauso, aber halt immer... Mh, mit der Sorge, das könnte irgendwie aufliegen, ich muss aufpassen, dass keiner das merkt, dass mich keiner sieht, durch Zufall kann ja irgendwie mal... Ein Arbeitskollege oh, da sein. Genau, oder Nachbar oder schieße mich tot. Ja, also das ist schon, ich glaube, also ich könnte so nicht leben, das ist schon ziemlich ähm, belastend. Ja, das könnte ich auch nicht. Also es gibt vielleicht hier und da mal eine Ehefrau, die das weiß, die das auch duldet. Ähm, ja, ich hatte einmal mal äh. einen kennengelernt, auch in der Sauna, der da in meiner Heimat gewohnt hat. Und der war echt noch mit seiner Frau auch verheiratet, aber die wusste das halt und äh, hat das halt auch toleriert. Und dann war ich halt dann einen Tag bei ihm und dann ist halt irgendwie seine Frau nach Hause gekommen, aber das war irgendwie total komisch. So. Das war irgendwie so eine ganz komische Atmosphäre dann, als die dann da war und dann hat er mich dann auch wieder nach Hause gebracht. So. Und das war irgendwie schon sehr komisch. Das glaube ich. Und, ja. Also ich, ich denke ja, dass genauso wie beim Thema ähm, Lebenspartnerschaft ähm, auch da... Jeder irgendwann an einen Punkt kommen muss, wo man sich zu entscheiden hat, wo will ich hin. Ja. Also es gibt natürlich auch ganz viele... Hier schlägt die Uhr. Das hört man aber, denke ich, nicht hier. Also es gibt ganz viele... Ähm, Männer, die dann sich irgendwann dann doch wirklich entscheiden, so, ich kann so nicht überleben... Die Kinder sind auch vielleicht schon groß, dann ist es natürlich leichter. Ja. Ähm, zu sagen, ich lebe jetzt schwul, ich möchte diesen einen Freund haben, das gibt es schon. Ähm, aber es gibt eben auch noch sehr viele, die das nicht schaffen. Ja, und dann gibt es zum Beispiel auch Leute, die halt das aus beruflich beruflichen Gründen nicht sagen. Mhm. Zum Beispiel Fußballspieler oder... Oh ja bestimmt auch irgendwelche Sänger oder Schauspieler oder auch irgendwelche Politiker natürlich. Ja, Politiker haben wir schon ein paar, aber Oder auch ja auch irgendwelche sonstigen, wo die halt einfach Angst haben, dass irgendwie ihr Boss oder sonst wer dann denkt, dass das ja irgendwie das also das nicht mag. Wobei es natürlich äh, das spielt eine große Rolle, wobei dann glaube ich auch sehr viele Schwule, auch wenn sie zum Beispiel höhere Positionen haben, das haben sie sich ja erkämpft, ähm, dann auch so weiterleben, ganz bewusst, um das nicht zu gefährden ja. und dieses ähm, Theater halt weiterspielen. Auch vielleicht sogar so weit gehen, dass sie sich eine äh, Scheinfrau oder so äh, anlachen, die dann halt vortragbar ist. Mhm. Das gibt es ja alles. Das ist halt natürlich Lugendrug und auch anstrengend hoch drei. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin da eher für... für für, für, also wenn es geht für Klarheit, ähm, zu sagen, ich bin jetzt schwul oder ich bin äh, ich möchte jetzt so und so leben. Ich hatte auch einen, eine Fernbeziehung mit, mit einem Mann aus Frankreich, der sich nicht entscheiden konnte. Ähm, da war ich der erste Mann, der sich verliebt hat. Mhm. Äh, wir hatten eine ganz tolle Zeit, dass das schon. Ähm, aber dann kam immer der Punkt, wo man sich entscheiden musste. Ich wäre bereit gewesen. Hm, äh, darunter zu gehen? Nach Frankreich zu gehen oder überhaupt mit ihm zu leben. Das war er halt nicht. Und er ist jetzt wieder mit einer Frau zusammen, weil es für ihn einfacher ist, so behauptet er halt. Für die Gesellschaft, für die Nachbarn, für seine Kollegen und so weiter. Das ist seine Entscheidung. Ich behaupte mal, damit ist er nicht glücklich. Aber so, das muss jeder für sich selber wissen. Ja. ja es gibt immer noch natürlich Bereiche, wo es schwierig ist, das gebe ich zu. Aber... Ja, das ist halt auch dann schwierig für den Partner, der mit diesem heimlich Schwulen da zusammen ist, weil das hatte ich nämlich auch, dass ich, als ich noch jünger war, mit einem verheirateten Mann zusammen war und dann kann man am Wochenende den nicht erreichen mhm. und äh, kann sich nur irgendwie im Hotel treffen oder so mhm. und das ist halt schon alles zu. So. Wenn man dann verliebt ist, so dann mhm. ist das halt blöd, wenn dann nicht wirklich da was, zurückkommen kann, so, auch wenn er es gerne wollte, aber es geht halt dann im Grunde nicht so, ne? Ja, und dann sitzt du da und zer zerfließt vor Sehnsucht Ja, genau. kriegst ihn nicht zu sehen. Ja. Ja. Also das ist schon nicht so toll. Also das ist etwas, ähm, da bin ich ganz froh, dass ich bei Zeiten wusste, dass ich schwul bin und auch so leben möchte und... Ähm, ja. Das habe ich auch immer vor mir selbst vertreten und eben auch vor anderen. Und ich glaube schon, dass es im Grunde genommen in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft äh, schon leichter ist, ähm, auch sich zu outen oder sich zu bekennen. Na, aber es wird wahrscheinlich ja halt von vielen älteren Generationen halt einfach immer noch nicht so angesehen und es gibt bestimmt auch noch viele Jüngere, die einfach da in einem gewissen Umfeld irgendwie sind und wo das halt dann nicht wirklich thematisiert wird und einfach ja mit Ignoranz an das Thema rangegangen wird und dann man sich da nicht drüber äußert. So. Mhm. Gut, das gebe ich zu. Das ist der Fall, auch vor allem in, in ländlichen Gebieten. Ja. Mag das doch noch eine Rolle spielen. Aber andererseits zum Beispiel kenne ich auch ein schwules Paar, was auf dem Lande lebt, äh, wo der eine Kinder mit in deren Ehe gebracht hat, wo der andere sie jetzt, diese Kinder adoptieren kann, mhm. das Recht haben wir ja jetzt schon, und die im dörflichen Leben voll integriert sind, ja. also die Männer und die Kinder auch, das ist sehr schön zu sehen, also das gibt es schon. Ja, das ist doch gut. Und damit wären wir schon wieder am Ende. Ach, schon wieder am Ende. Aber war noch ein hübsches Beispiel.